Yeah. tse um, re dé, dé. Déjà trois jours que je suis de retour. Je suis revenu à Djibouti pour des raisons professionnelles et non pour m'inviter à la table de la nostalgie. Jibril und Jamal, einer der beiden Brüder Jibril, lebt seit Jahren in Kanada und arbeitet als Angestellter einer Sicherheitsfirma, in deren Auftrag er nun in sein Herkunftsland Djibouti zurückkehrt. Frankreich, die USA und Saudi-Arabien, Dubai machen einander ein Stück Erde an der Tor der Tränen genannten Meerenge streitig. Ich habe nur noch ein paar Tage, um meinen Fall noch vor dem Wochenende abzuschließen. Und das beginnt mit dem Donnerstag. Seit die Regierung vor 15, 20 Jahren den Kalender geändert hat, um den regionalen Mächten kundzutun, wie eilig sie es hat, zu Allahs Lager zu stoßen. Das eben erst entkolonisierte Land verließ damit den westlichen Bahnkreis. stehe ich vor dieser Frage, die so alt ist wie die Welt. Müssen wir Rechenschaft ablegen für die Verbrechen unserer Väter, die Verbrechen unserer Brüder und unserer Kinder? Das Drama ist doch, dass wir uns in einer fortlaufenden Linie befinden. Man kann da nicht rauskommen, ohne sie zu unterbrechen und verschwinden. Und mit diesem Entschluss, den ich für mich gefasst habe, dem Imam aus dem 17., dem muss man das Handwerk nehmen, ehe es zu spät ist. Wie sind Sie darauf gekommen, den Holocaust, die Vernichtung, den Völkermord an den Juden Europas in Verbindung zu setzen mit dem Fanatismus der Dschihadisten in der Bordel von Paris? Also ich, ich habe etwa in den, 80, in den 80er Jahren begonnen, mich mit äh, diesen Fragen zu beschäftigen und habe sehr viel dazu gelesen. Ich glaube, ich habe eigentlich alles dazu gelesen, was man zu der Thematik lesen kann, ähm, zum Faschismus, äh, zu Shoah, zu, ähm, zu all diesen Fragen. Und ich habe mich dann in den 90er Jahren kam bei mir die Frage auf, ist eigentlich der äh, Faschismus von der Erde verschwunden? Gibt es denn noch oder ist er ist verschwunden wie die Dinosaurier vor 250 Millionen Jahren, von denen man weiß, dass ein Meteor sie getötet hat und damit waren sie weg von der Erde? Aber ist heutzutage der Faschismus wirklich von der Erde verschwunden? Ich sage von der Erde De rêver. Mais eux? Sie gewöhnen sich ebenso an die neuen Umstände wie an die Abfallberge und an die notdürftig aus Dreck und Spucke gebauten Hütten mit ihren Parabolantennen, die wie riesige Ohren in den Himmel ragen. Sie sind da und träumen. Aus der Vergangenheit gibt es zumindest bis zu den Tagen, an denen sie nach Luanda kam, mehr Spekulationen als Gewissheit. Manchmal glaube ich, sie hat sich selbst erfunden als Teil eines künstlerischen Veranstaltungen. Anschließend hat die Bevölkerung aufgefordert, die Soldaten zu essen, was die Leute mit dem taten. Die Soldaten, die nicht gegessen, wurden schmolzen in der Sonne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, Ich berechnete den zweiten, den dritten, den vierten Blitz. Das Unwetter stürmte auf uns zu. Noch bevor der fünfte Blitz den Himmel aufriss, wusste ich bereits, wo er einschlagen würde. Und gilt heute als ein ganz, ganz großer Meister der arabischen Literatur. Der, der sich inspirieren lässt von Das ist eine Sprache, die die Grundlage seiner Syntax gibt. Eine Syntax, die sich bis in die so, Übersetzung des Deutschen hineinspiegelt, die etwas ganz Besonderes ist. Äh, an die man, äh, die man so vielleicht nicht erwartet hätte, die etwas Märchenhaftes, Legendäres hat. Also dennoch, das ist der zweite Aspekt dieses Werkes, sehr, sehr, sehr moderne, zeitgenössische, drängende zeitgenössische Themen auch. Das sind Themen, die gerade in diesem Jahr, 2011, schon früher, nicht sein kann. 2002 erschien ihr bisher bedeutendster Roman auf Deutsch. Meine Schwester Sarah. Darin erzählt die Autorin ein authentisches jüdisches Schicksal. Sarah Lehmann, Auschwitz entronnen, kam 1948 zusammen mit anderen Waisenkindern aus Deutschland nach Südafrika und wurde von der apartheid-treuen Burenfamilie Leroux herzlich aufgenommen. Doch dann entzog ihr der autoritäre Vater plötzlich seine Zuneigung. Das kleine Mädchen reagierte fassungslos. But because he used the, the president's toilet, he has defamed the person of the president, and yet, um, yes, yes, yes, yes, yeah. Um We tend to laugh, but it's serious because it's all over. Uh, over 50% uh, of all cases. I <laughs> Es gibt Länder wie Iran, Länder wie China, oder neu ist auch in Russland. Da gibt es auch keine Pressverein. lieber Christa Baumgraf, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie, oder Sie sehen es fast jeden Tag, Al-Jazeera, der große Sender aus Katar, ist äh, viel mehr als nur so eine Medienanstalt. Ähm, Al-Jazeera ist in gewisser Weise auch Akteur der Produktion. Man hat es ganz besonders deutlich gesehen in Ägypten, wo ähm, der Sender insbesondere den Revolutionären seine Stimme gegeben hat, seine Stimme geliehen hat. Auf der anderen Seite dann in der arabischen Welt konnte man sehen, nicht nur bei Al Jazeera, bei vielen anderen Medien auch, dass eben da die Sympathien ganz klar auf Seiten der Revolutionäre waren und die Medien haben beigetragen zu dieser Revolution. Also, was bedeutet das eigentlich für das Verständnis von Journalismus in der arabischen Welt? 80% of young Arabs are connected to Vietnam. Um, and 60%, approximately, are in uh, social networks. Things have changed for this generation of young Arabs who um, grew up with a technology, with a digital environment, in which, um, first, you could, um, you know, on a, on a sim with a simple click, um, you can delete something. That's very important enlarge, broaden. Okay, you're one, but you duplicate yourself. And you know that you can do that fairly fast. You know, through a social network, you become a mass. You become a power. Perhaps have a very, very special relation to time. You know, it's, it's not the same relation that you have. Certainly not in Germany. And this is why I was very careful this moment here on time. But, die öffentliche Meinung existiert nicht. Der arabische Bürger als Machtfaktor, als souverän, den gab es nicht. Mit dem arabischen Erwachen, dem, dem sogenannten arabischen Frühling, ist es eigentlich völlig egal, welche Eliten im arabischen Staat, an also den großen Staaten, Staaten regieren wird jeder Herrscher, ob das ist die neue Herrschaft in Tunesien, ob der ministerrat in Ägypten, ob die Wahhabiten Saudi-Arabien, ein großes Wert darauf legen, dass sie wirklich die Sorgen und die Stimme der Bürger wahrnehmen und nehmen. <lacht>